Hallo, ich bin Timon, das ist Jamie. Wir machen die Lehre bei den Werkkammern Zürichsee als Netzelektriker und wir zeigen dir heute mal unseren Alltag. Komm doch mit! Ich habe den Beruf Netzelektriker gewählt, weil es sehr viel Abwechslung hat im Alltag hat. Man ist draußen, mal drinnen und es erwartet jeden Tag etwas Neues. Man sollte auf jeden Fall handwerklich begabt sein. Gerne draußen an der Luft arbeiten, ein gutes Verständnis in Mathematik haben, Interesse an Strom zeigen und auch keine zwei linke Hände haben. Netzelektriker arbeiten auf vier Gebieten. In der öffentlichen Beleuchtung, im TS-Bau, auf dem Netzbau und im Unterhalt. Ich habe das Werk am gewählt, weil es ein sehr junges Team ist und weil es ein modernes EW ist. Ich fühle mich da sehr wohl, weil ich unterstützt wird bei allem und wenn ich ein Problem habe, kann ich mich immer an meine Vorgesetzten wenden. Als Netzelektriker bist du sehr wichtig für die Zukunft, weil es gibt immer mehr elektrische Energie, wie zum Beispiel bei Elektroautos. Dir hat gefallen, was du gesehen hast? Dann bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.